you mm -hmm. Ich bin Kaline Mohr, ich bin gerade 31 Jahre alt geworden und im Netz bin ich zu finden als Mohrenpost. Ich habe Samstagabend mit Freunden zusammengesessen und wir haben äh, natürlich auch was getrunken und dann twitterte ich darüber, dass wir gerade fast Sonnenmilch statt Schnaps getrunken hätten. Und daraufhin schaltete sich meine Mutter ein und twitterte halt öffentlich zurück, so Kind, was machst du wieder für einen Blödsinn? Das eskalierte dann einfach sehr schnell. Innerhalb von einer halben Stunde endete es damit, dass meine Mutter richtig, richtig, richtig peinliche Kinderfotos von mir getwittert hat, die natürlich irre gut ankamen. Hemme ist ja auch so ein Trägermedium bei Twitter. Dann endete es damit, dass ich getwittert habe, oh, ich twitter erst wieder über Schnaps, wenn Mama im Bett ist. Meine Mutter hat halt irgendwann gemerkt, dass ich in diesem Internet bin und dass sie da nicht hinreicht irgendwie, dass ich nicht mehr da bin, wo meine Mutter ist. Und das hat sie genervt. Und es hat sie genervt, dass da Dinge passieren, von denen sie nichts versteht. Und genauso hat sie das auch zu mir gesagt. Sie hat gesagt, wenn das der gesellschaftliche Wandel ist und die Digitalisierung, dann will ich nicht daneben stehen und zugucken. Ich will das verstehen und ich will da mitmachen. Und dann ich gesagt, ja dann komm, dann legen wir dir jetzt ein Twitter-Profil an und los geht's. Das Spannende Daran ist ja, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, meine Mutter auch eigentlich noch mal aus, aus einem ganz anderen Kontext kennenzulernen. Im Internet ist meine Mutter ja nicht in erster Linie meine Mutter, sondern meine Mutter ist Ilse Mohr. Und das kann ich mir angucken. Und Ilse Mohr ist eigentlich ähm, ganz cool. Und dieser digitale Graben, den wir haben, der gehört da einfach nicht hin. Ähm, und wenn wir den überbrücken wollen, ja, dann müssen dann sind da zwei Dinge für nötig. Den jungen Leuten darf nicht immer alles so schrecklich peinlich sein, wenn Mama mal was Dummes bei Facebook schreibt oder was nicht versteht. Und die, die ältere Generation darf nicht immer so viel Angst haben und sagen, kann ich nicht, mache ich nicht, brauche ich nicht. Ich finde, beide müssen sich mal so einen Ruck geben. Twitter hat uns auf jeden Fall näher gebracht, eben genau durch diesen neuen Blick auch auf Mama als Mensch, einfach nur als Frau. Und tatsächlich ist es auch so, dass sich natürlich so eine Kommunikation verändert. Wenn wir also jetzt alle ein, zwei Wochen telefonieren, dann wissen wir immer genau, was der andere so über die Woche getrieben hat. Also man kriegt ja viel mehr voneinander mit und diese Anstrengung gibt es halt nicht mehr. Und es läuft nebenbei und ist total schön.